Cool. Servus Leute. Ähm, mein erster Livestream mit der YouTube App. Ich bin etwas überrascht, muss ich sagen. Jetzt muss ich wir schauen. Mädel, ah, der erste ist hier. Servus. Rainerius Winklerius. Servus, hallo. Cool, ich schauen Leute zu. ist ja geil, hallo, hallo, hallo, servus. Ich bin gerade ziemlich überrascht, dass es das funktioniert. Hi Sven, ich bin total überrascht, dass es das funktioniert, weil äh, äh, ich habe keine 10.000 Abonnenten Und trotzdem geht die Live-Funktion. Youtube, was machst du mit mir? Ich find's geil. Hi, hallo, Paulchen Panther, servus. Grüß mich mal, heiße André. Kali Pilots TV. Servus, André. Du streamst, ja, mein erster Stream. Wuhuu! Es funktioniert, ey! Normalo TV, Jungs! Huu. Servus, grüß euch! Kaffee cool. Ah, wie geht's euch? Alles klar in Deutschland? Sind wir noch da? Ja! Grüß mich, heiße Lukas. Lukas Hieden. Servus. Hey, voll cool, es funktioniert. Ich bin total weggeblasen. Ja, anyhow, voll cool. Ich hatte nicht gedacht, dass die Live-Funktion wirklich funktioniert. Hallo, wir haben uns kennengelernt in der U-Bahn mit meiner Tochter. Servus, hallo. Alles klar in Deutschland, alles schick in Deutschland, cool. Auf der Landstraße, auch alles klar. Ja, <lacht> Yeah! Freue mich auf den nächsten Montagswitz. Ronja Becker, der kommt am Montag natürlich. Den muss ich noch machen, genau. Memo an mich selbst. Ja, du, Lukas, ich habe die Funktion gerade erst entdeckt, mein Freund. Grüße aus Elmskirchen, richtig geiler Stream. Mabacher, ich fange erst an, Burschen. Danke, danke, danke, ich find's cool, ich freue mich gerade total, dass das funktioniert. Mega, uh. sehr cool. Ah, Plonea, Servus, hallo, mir geht's gut, der Stream funktioniert, gibt's einen, Sp nein, es gibt keinen Spoiler für einen Montagswitz, wo kommen wir da hin? Erzählst du jetzt auch einen Witz, oder machst du nur einen Stream, PS, mega YouTuber. Danke, Sven, sehr lieb von dir. Ha, bitte keine Spoiler. Ah, nein, es gibt keinen Spoiler des Montagswitzes. Mir fällt da gar keine ein. Welches Getränk gönnst du dir? Wasser. Schlichtes, klares Wiener Quellwasser. I. Sorek. X. Ich freu mich, wie es funktioniert. Es ist so cool. Ah, zwei, zwei Sekunden Verzögerung. Okay, sorry. Ob das an meinem Oppo liegt. Keine Ahnung. Ich kenne die von Sebastian aus, Verradl, aus der Steiermark. Aber Servus hoch dem Quellwasser und dem Livestreaming. Wie lange Version im Mama live ist nicht. Keine Ahnung, ich bin gerade eingestiegen, ich hatte keine Ahnung. Wow, war wow, ich jetzt geht's zu schnell? Einer Ein sterrischen starische... <lacht> Welsriesling. Äh, ich kann gar keinen Wein trinken, muss ich sagen. Ich bin Fructose-intolerant. Intolerant heißt das. Ah, geil, so schnell besser als Twitch. Puh. Ja, ich bin live, ich bin live total irre, oder? Was ist normal der Verzögerung? Das ist normal mit der Verzögerung. Okay. Eigentlich voll schade. Hä, hey, das mit den Abos finde ich auch ziemlich scheiße. Wirklich. Wann kommt wieder mal ein Petit Cuisine? Gute Frage. Ich habe mir sogar irgendwas aufgeschrieben, was ich wieder machen möchte. Andreas, Servus. Ähm. Ach. Oh. Danke sehr. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich glaube, ich mag dich, ja. Ha, hallo David. Ich nehme an, was soll ich sagen? Ah, ihr begrüßt euch gerade gegenseitiges. Ah, okay. Ähm, ja, voll cool. Äh, wow, ich bin total durch den Wind. Ich freue mich gerade, dass das funktioniert. Irre. Servus, äh, Xleronix. Ähm, hey, äh, übrigens. Ja, das mit den Abos ist echt ein bisschen schwach. Ich hätte wirklich gerne mehr. Ja, ich freue mich wirklich, Mademoiselle Lestrange. Strange. Ähm, kannst du den Sebastian? Kennst du den Sebastian Mabacher? Ob ich den Sebastian kenne? Ich bin mit Mamen total schlecht. Keine Ahnung, ob ich ihn kenne. Ähm, ja, Flonea, ich freue mich auf euch. Das ist total cool. Ich finde auch, dass. Ich finde das auch gut, dass du dich nicht unterkriegen lässt und sich in YouTube zeigst, wie du bist. Ich kann mir auf YouTube gar nicht anders zeigen als wie ich bin. Das geht ja gar nicht. Kameras lügen nicht. Ja, mein Bruder, das ist nämlich ein echter Koch. Also der hat das erklärt, darum ist das ja richtig gut gewesen. Abo treffen in Wien, ja, wenn es wieder warm ist und ich mit sieben Schichten anziehen möchte, äh, muss. Möchte ich ein Abo-Treffen machen? Danke sehr, Jona. Wie von dir. Kannst du auch mal im Dialekt? Kannst du mal im Dialekt reden? Ja, ich kann schon, aber das ist so blöd, weil früher habe ich immer im Dialekt gedreht, so Oberösterreichisch und so. Aber ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht mehr richtig. <lacht> Ob ich mal eine Österreichstour mache, in jedem Bundesland ein Treffen? Wow. Aha. In Sebastian, der macht so einen Workshop mit Schulensex. Aber in Graz, oder ist der Sebastian, von dem du redest? was das Treffentour in Österreich betrifft, ich glaube, dass das nur ein bisschen äh, zu früh ist. Ich habe einfach Angst wenn ihr ein Treffen noch, das keiner kommt. Weil ich glaube ich noch nicht so viele Fans, die so ja, ich habe nicht so viel auf, Weil die die, die, die ihr, ihr seid gute Fans, aber ihr seid so weit verstreut und ich weiß nicht, ob sie dann ob dann genug Leute kommen würden. Und wann ich dann ein Treffen machen und alleine das jetzt, kriege ich glaube ich voll die Krise, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wobei, ähm, kommt gleich Zurück auf die Karotte, wobei ich natürlich auch nicht schuld sein möchte. Wenn ich ein Treffen mache und dann Hausnummer 5000 Leute da stehen und die Polizei äh, äh, ausrücken muss, für bei manchen YouTubern. Also, es ist schwierig. Äh, Stermer Graz, genau, ja, ja, ja, genau. Den, du, den, den Sebastian kenne ich, ja, genau. Äh, ich wurde gefragt, zeigst Karotte. Good news. Ich habe sie gefunden. Oder sie mich. Und wie hat funktioniert? Fix! Der Valentinstag was? Valentinstag? Valentinstag, ja. Der hat, äh, wo sind sie? Warte mal. Treffen mit Livestream wäre eine Lösung. Ich stelle mir wohin, mache einen Livestream. Man kann dann zumindest nicht mit den Leuten reden. Im Livestream. Äh, und aber kann man da. Das ist eine gute Idee. Ich bin aus Wien. Lieblingskopfbedeckung ist immer so ein Kappal, das ich auf habe. Ist übrigens aus dem Kochbedarf. Was ich aber dings sagen wollte noch, ähm, zur Karotte. Ich habe sie gefunden, und sie hat mich gefunden, indem ich zum Valentinstag das Video auch auf Facebook gepostet habe, und dann hat sie mir angeschrieben. Ich warte, also wir haben jetzt ein paar Minuten hergeschrieben und haben uns auch ein Treffen ausgemacht, wir müssen jetzt noch einen Termin finden, einen gemeinsamen, und ja, ich freue mich schon echt drauf. ist echt cool, dass das wirklich funktioniert hat. <lacht> Mit der Karotte. Ja, was tut sich bei euch so? Hm. Retten wir heute nicht mehr, Red Bull. Ja, ich freue mich auch, dass alles ich alles gefunden habe. Okay, Lukas, Tschüss, danke fürs Reinschauen. Echt nice Geschichte. Ja, die Karotte-Geschichte ist echt super. Die hat sich sehr, sehr genial ergeben. Was ich heute gegessen habe, was habe ich auch gegessen? Shit. Nichts <Nix> Gesundes. <lacht> ich habe ich hab aber Griesbrei gegessen zum Frühstück und dann irgendein Nudelsalat einkaufen. <lacht> also heute war ja kein großer hey Sag wohl, Servus kannst du mal deine Fans auf lach schon alter lach schon das ist ja eine echt schräge Seite muss ich sagen weil ich krieg dir immer voll viel Traffic aber und es ist auch super aber manche Leute kommentieren das schon ziemlich komisch auf lach schon machst du auch mal ein Wohnungstourvideo, nein, ich glaube, Wohnungstourvideo mache ich nicht. Falco, das war einer der großen. Genauso wie der Jackson. Danke sehr, dass ich geile Videos mache. Danke, danke. Ob ich mehr Videos mit der Travelpussy... Ja, ich weiß, auf schon, habe ich extrem viele Fans. Ich finde es total schräg. Uh, sehr cool, mir geht's gerade sehr gut, weil ich überrascht bin, dass der Livestream funktioniert, wodurch überall steht, man braucht 10.000 Abonnenten, und die habe ich noch lange nicht. By the way, kleines Geheimnis Leute, ich habe Ende März Geburtstag, am 30. März, und zwar den 40. Immer dieser GLP muss weg. Tschüss. <lacht> Es gibt halt keinen Witz. Punkt. Ich muss hart bleiben. Also sonst wird es zu so inflationär. <lacht> Außerdem fällt mir gerade keiner ein. Navi hat Geburtstag am 30. März. Meinen 40. Danke fürs Eintragen. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir als kleines Geschenk einfach einen Shoutout gebt und hin und wieder einen Montagswitz oder eines meiner Videos zu euren Leuten postet. Äh, Tschüss Normado TV, der Akku fast leer. So eine Ausrede, Jungs! Ähm, ja, ich weiß, so alt, äh, und die Kamera lässt mich noch jünger ausschauen, Gott sei Dank, darum fällt es nicht so auf. Außerdem, wer mich live sieht, der sieht dann hier die ganzen Fältchen und hier und so, und der Bord wird schon grau. Shit, ich sage es. <lacht> ja. <lacht> Justus, danke. Wie gesagt, die Kamera hält mich nur jung. Warum soll ich mal dieses G-A-Y sagen? Bitte. weiß nicht, was das ist. Ja, ja, ich habe Karotte gefunden. Oder sie hat mich gefunden. Am Valentinstag. Mit Facebook. Die Liebe. Love is all around you. Was ist dein Lieblingslied? von Falco. Ich bin überhaupt nicht so ein großer Musikfan. Also äh, Lieblingslieder in dem, ich weiß was G bedeutet, Mann, war nur ein Witz. Äh, ich bin kein großer Musikfan. Generell, wenn mir Musik gefällt, dann Schnippe dann mit, das passt, aber und ähm, Falco hat was ja mit großen Hits sind einfach super und aber ich hab kein spezielles Liebes. Weder von Falco, noch von sonst jemandem. Anyhow. Ich bin total hin und weg. Geht runter wie nichts, wenn man live über das Handy schaut. <lacht> Ach so, der Akku, ja, genau. Muss ich mal schauen. Ich hab Gott sei Dank noch 91% ich werde mich mit Karotte treffen, ja? Ich hoffe es zumindest. Sie hat gesagt, sie meldet sie bei mir. Schauen wir mal. Gibt es schon Planung für ein neues Tanzvideo? Habe ich ein Tanzvideo gemacht? Von tanze ich? Weiß ich aber was nicht. Tanzen? Kannst du ein Treffen in den Stahlmarkt machen? Ich... Es gibt keinen Witz, David. Ab und zu hast du, was habe ich, hast du ein paar Tanz einlagen. Hast so, du sowas zum Beispiel. Ja, aber ich, ich, ich muss aufpassen, weil sonst hast du dann auch Sex, wenn du echt... Was? das ist ein komischer. Passt auf jeden Fall. Danke sehr, Kali Pilutz. Ich bin kein... Ich und wenn ich, wenn ich die, die, die Leute in der Gegend erfahren, dass ich tanzen kann, dann muss ich womöglich irgendwelchen Tanzgruppen mitmachen. Und das will ich nicht. Ob es bei 2.500 ein Abo-Special gibt? Ich glaube es gibt bei 10.000 ein Abo-Special, Damit so ein bisschen rausgefordert wird. Meine Lieben. <lacht> Danke sehr Sakul. Sehr cool. Ich finde deinen Kanal auch toll. Vor allem bin ich begeistert, wie du das machst, nachdem wir jetzt ein gemeinsames Video gemacht haben. Äh, ich spiele nicht mehr aktiv E-Rolli-Fußball. Ist mir einfach für mein Gerät zu äh, gefährlich gewesen. Es gibt zwar jetzt eigentlich.. Äh, es gibt eigentlich äh, jetzt so e für, zum Spielen, aber man muss halt trainieren, damit man sich, äh, damit man da wirklich gut wird, und hier momentan mit die Zeit dazu, mit die Energie, weil ich halt mit der Selbstständigkeit und mit YouTube, das ist mir wichtiger. Ah, David, einen kurzen Witz. Einen kurzen Witz, du machst mich schwach. Weißt du das? Wo finde ich denn jetzt? Ich muss ich was probieren. Wenn ich die App nicht ist das dann und da? Ah, fuck. Okay. Wart sie jetzt eigentlich weg oder nicht kurz? Weil. Ich, glaub, ich weiß, ich hätte es gesucht, ich, ich, ich, ich. Witz, Witz, mal konzentrieren. Witz, Witz, Witz. Okay, ich glaube der kommt erst, aber ich werde ihn jetzt erzählen, okay? Also, es gibt Hast. Alter, was ist mit dir los, Basin? Geht's dir gut? Andreas Sebaneck, tschüss, danke fürs Reinschauen. Okay, gut, kurzer Witz, okay? Drei Chirurgen spielen Golf. Drei amerikanische Chirurgen in Texas, und sagt der eine Chirurg, ich bin der beste Chirurg in Texas. Ich habe einen Klavierspieler gehabt, der hat am sieben Finger gefällt. Sieben? Ich habe sie wieder anknäht, und jetzt habe ich vor kurzem bei der Queen ein Konzert gegeben. Mega. Sagt der zweite, ah, das ist ja überhaupt nichts, das ist ja voll die Anfänger. Ich habe einen Typen gehabt, der hat beide Arme und beide Beine verloren, und ich habe ihn wieder angemacht, und vor ein paar Jahren hat er bei Olympia Gold gewonnen. Sagt der dritte Burschen, ihr seid Anfänger. Vor einigen Jahren ich einen, war ein Cowboy besoffen und bekifft auf einem Pferd, ist gegen einen Zug geritten. Und alles was überblieben ist, war sein Arsch, und die Mähne vom Pferd. Die haben operiert und jetzt ist er Präsident der Vereinigten Staaten. Tja, so. das war der Witz. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Aber man muss dazu sagen, er schaut wirklich aus wie ein Pferdegesicht, oder? Na ja, bitte. David, ich hoffe, das hat dich <lacht> Ja, Donald Trump, sonst kann ich nicht lachen werden. Außer im Witz. <lacht> okay, sehr gut. Witz accomplished. Braunschweig ist in Deutschland, glaube ich, gell? Gerne David, freut mich. Ja, Braunschweig ist ein Deutschland. Yep. Ja. Alter, Jason. Ich glaube, du bist nicht lustig. Ob ich noch Kontakt zu Raul habe? Ja sicher. Also, sehen wir sehen uns jetzt nicht jeden Tag. Er ist in Berlin und ich bin da. Aber... Wir, sind, ah, wir haben Kontakt. Twitter, Facebook, wir schreiben uns öfter. Wie stehe ich zu Fußball? Äh, bisschen komisch. Also, ich schaue ja, ich kenne ja. Ähm oh, David, du musst Englisch machen. Toi, toi, I wish you the best of luck. And toi, toi, toi. Ciao. Ähm, wo war ich jetzt eigentlich? das du nicht, nicht? Habe ich die Oma im Ofen vergessen? Äh, wie viel Schnitzel ich schon gegessen habe. Gar kein, ich bin Vegetarier. Ich mag kein Fleisch. So schaut's aus. Hey, wir, wir wir knacken gleich die 25 Minuten und ich glaube, damit äh, werde ich es dann auch belassen. P -V -S -C -V -L. Servus. <lacht> ja, hey Leute, ich finde das total geil, dass das so gut funktioniert hat. Äh, ja, danke Akemo, ich werde mein Bestes tun. <lacht> Warum ist kein Nabacher TV mehr im, im, im Intro meiner Videos? Ja, gute Frage, ich weiß nicht. Ich habe mir das irgendwann aufgehört und ich weiß nicht. Manchmal, mit mir ist nicht gerade nicht danach, dass ich das verwende. Vielleicht muss ich mir mal was anderes überlegen, aber ich glaube es geht eigentlich ohne auch ganz gut. Ich weiß nicht. Sorry, <lacht> uh, was x da? Servus, was ist die Treble-Pussy? Schau das Video an. Aufhören, wenn es am schönsten ist, Gerhard Seifert, du sagst es... Uh, Leute, ich bedanke mich, es war mir ein Volksfest mit Zuckerguss und Schokoklausur. Danke fürs Reinschauen, ihr habt es mir große Freude gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Und äh, ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Jetzt wo das so geil funktioniert, ich freue mich wirklich total drüber, dass das hinhaut. Also bis dahin, bitte sagt euren Freunden, Bekannten und überhaupt jedem Montagswitz, ist saugeil. Peilt ihn und schaut, dass ihr ein paar Abos krieg. Danke sehr. Bis bald. Baba.